Heute produzieren wir Footage für Daily Vlog 171 von Reto Schäppi. 1 und 7 ist 8 und 1 ist 9. 9-11 kommt dreimal vor. Ja, es geht um ähm, wahre Märchen. Fake News! Ha. Welcome to the challenge Speaking part of Europe. Geschichte. Geschichte. Ah, genau. Schreiben. Große. Ah, so Profiler Susan. Profiler Susan mit, mit Z. Susan mit Z. Okay. Profiler. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und objektiviert. Es geht ja gar das nicht um das subjektive, Es ja, ja, geht eben. ja gar nicht um das Subjekt. Also Person lassen wir stehen, aber Mensch geht gar nicht. Mensch geht gar nicht. Das machen wir hier schon mal alles durch. Genau. Mensch geht gar nicht. Und Open Science und Plan und kein Plan. Und da muss man gucken, wie man von da nach da und wieder zurückkommt. Eben. Okay. Aber 171 stimmt. Es ist wirklich 171, was wir jetzt machen. 171, ja. Okay. Beste ja, ist 182. Ja. Also, und eben, wie gesagt, 1,71 ist 9 und 9,11 und das ist alles ganz wichtig. Gut, da kann man natürlich noch viel drehen, ja. ja. Also, du musst. Du musst üben, du musst zuerst so machen und so. So, so. So, und das ist einfach der Fuß hinten und jetzt machst du genau das Gleiche. Also, wenn, wenn der Fuß da ist, dann. Du darfst auf dem. lassen ja. ja, du musst auch können drehen mit dem Schuh. Ach so, ja. Also, musst du ganz aufwachsen. Okay. Ja, alles klar. Okay. Also, niemals. Yes, we. we can. Also, wir sind gerade dran. Make Carl great again. Yes, we can. Yes, we can. Die Spinnerin passt plötzlich ein oben drauf? Der eine. Ja. Lacht, der andere macht's, der dritte verlacht's, was macht So wie wir. <lacht> die <lacht> spinnen alle, du, die, oh ja, die spinnen, spinnen alle. alle. Nee, die, Spi ja, die spinnen. alle. Oh Mann. man! Mann! Das ist einfach kein Respekt. Oh. Das heisst, diese Bibel hier ist in Zürich als eine der allerersten gedruckt worden. Und das ist jetzt noch latinisch, gell? Also, wenn ich das nein, drücke, nein, dann, gehts das... noch? Nein, nein, das ist Deutsch schon. Ja. ja. Aber das ist ja dann die vom Erzwingli ja. übersetzte Buch. Ja, okay, du genau. Bist ja, ja. Liebt, du bist mir... ...wür ich mit Liebe, du hast Ja, den Kindern. Oh, ja. ...deine Kinder... Oh, mein das. Gewesen. Und der hat einfach 2.000 Gulder für den Auftrag und er hat den gemacht, geguckt, mit 2'000 Boden kann ich nicht durch. Aber Die Täuferstacheln Zwingli zur Übersetzung. 1524. Hans Hager. Ich habe von dem habe noch nie gehört. Er hat auch eine Zürcher Bibel gebracht. Wow. Das ist ein heiliges Schiff. Ja, Regula, hilf ihm. Echte Nägel, aber voll beschissen. <lacht> er hat es ja gegen Geld gemacht, oder was? Oder nicht gegen Geld? Nicht gegen Geld. Das ist die Kirsche von Leo Jude. Und hier die letzte Appetit, die Katharina von Zimmer. Und das ist Herr Schäppi. Daily Vlog 171. Der Rüde. Ja. Sind, das, sind das auch Köche? Ja. Und die Toni habe ich gegessen mit Intronisation. Also. also. Strike. Ah. Da hat es so Fenster, so also Klappen, gemalte Klappen. Ne, muss ich ein Foto machen. In der Osser. Daily Vlog. Ja, Ein Einer der also, Ich soll mir nur noch einen sagen, dass gerade positiv Gnadelos. Gnade Gnadelos. Schlimmste. Oh. Ich brauche gerade Oh ja, super. Das habe ah, ich mal. Aha, nicht wie. Wie geht es jetzt mit der Wahrheit? Die Wahrheit hat ein fröhliches Anlitz. So, so. Ja, ja der zwingli also das ist jetzt für den Moritz, oder? Also wenn er da sagt, dass die Podcaster und so. Oder? Aber das ist das, das sind Gedanken übertragen in ein Buch diese koptischen Christen haben eben Menschen getauft, so. Ja natürlich, es geht gegen die gewaltig Mächtigen, gegen diese Empire Typen. Wow, das ist das neue Kinderspital dann. Man, das ist schon sehr schön, oder? Ja, sehr schön. Oh Mann, das war Daily Vlog 171. 9-11. Haben wir uns das eigentlich erzählt das mit dem 9-11? Also gut, ja. <lacht> Ciao. Und da geht der hin. <lacht> er hin. Hättest du so gehört, hä? Nicht schlecht. Hey, vielen Dank. Ciao, ciao. Oh Mann. Oh